Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi, ich hoffe, dass ich in diesem Jahr endlich die 1000 Abonnenten auf YouTube erreiche, wenn dir meine Videos gefallen und du die Information als nützlich empfindest, würde ich mich also sehr über ein Like und ein Abo freuen. Damit starten wir auch direkt ins Video. Ja, in der vergangenen Zeit hat man in den Medien sehr viel gehört über die drohende Klimakrise und über sich zunehmend radikalisierende Klimavereinigungen, wie zum Beispiel die letzte Generation. Was innerhalb dieser ganzen Klimahysterie allerdings oft gerne vergessen wird, ist, dass in Deutschland und Europa bereits seit Jahren trotz Wirtschaftswachstum ein Rückgang von CO2-Emissionen zu verzeichnen ist und insbesondere in Ländern wie China und Indien die problematischen Tendenzen für den Klimawandel zu erkennen sind. Doch natürlich ist es jetzt auch falsch auf Schwellen- und Entwicklungsländer mit dem Finger zu zeigen, denn genauso wie wir Industrienationen lange Zeit klimaschädlich gewirtschaftet haben, haben auch diese Länder das Recht auf Wohlstand, wenn auch zum Unwohl der Umwelt. Was also tun, resignieren. Nein, natürlich nicht, stattdessen muss es Lösungen geben, welche den Energie- und CO2-Hunger dieser Staaten wieder einfangen und welche es im Allgemeinen ermöglichen, die negativen Effekte notwendiger Industrien, wie zum Beispiel die Stahlindustrie, auszugleichen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Effekt rückgängiger CO2-Emissionen in den Industrienationen, insbesondere in Deutschland, auch darauf zurückzuführen, dass die dreckigen Bereiche outgesourced werden und wir uns somit greenwaschen. Doch was gibt's jetzt für Lösungen für das CO2-Problem? Mehr Bäume pflanzen, ja, unter anderem. Doch es gibt auch weitere Methoden, die sehr vielversprechend sind, allen voran die CO2-Abscheidung und Speicherung, im englischen auch als CSS bezeichnet. Doch was genau passiert da? Und warum handelt es sich ausgerechnet um einen norwegischen und Erdöl- und Erdgasförderer, welcher bei dieser Technologie zum globalen Vorreiter werden könnte? Und schlussendlich natürlich die Frage, lohnt es sich, in diese Technik bzw. in dieses Unternehmen zu investieren? Diese Frage möchte ich in diesem Video beantworten. Viel Spaß damit! Ja, Falls du häufiger nach Aktien recherchierst, wird dir die Aktie, die ich soeben beschrieben habe, vermutlich schon bekannt sein. Die heutige Analyse dreht sich um Equinor Asa, ein Unternehmen, welches trotz Erdöl- und Erdgasförderung als Kerngeschäft ein Vorbild hinsichtlich der Nutzung negativer Emissionen zur Abminderung von CO2-emissionsbildenden Prozessen ist und sich insbesondere aufgrund ihres Kerngeschäfts besonders gut dafür eignet. Denn die Speicherung von CO2 kann insbesondere in ausgeförderten Erdöl- und Erdgasstätten erfolgen. Neben diesem Grund stellt allerdings auch die Tatsache einen Vorteil dar, dass Equinor bereits über bestehende Pipeline-Systeme verfügt, welche für den Rückfluss des als Flüssigkeit komprimierten CO2s in die leeren Öl- und Gasfelder genutzt werden könnte. Was ist jetzt also das konkrete Geschäftsmodell, welches sich ergeben könnte durch CSS von Equinor, sollte das Ganze erfolgreich und wirtschaftlich umsetzbar sein. Nun, vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine Besteuerung von CO2-Emissionen sehr wahrscheinlich und wie bereits in Form des Handels von Emissionsrechten bzw. Zertifikaten auf europäischer Ebene umgesetzt. Und CO2-Emissionen kostet also Geld und für Unternehmen lassen sich die Kosten senken, indem die CO2-Emissionen reduziert werden. Wenn jetzt also der Betreiber eines Kohlekraftwerkes seine Kosten senken möchte, könnte er die CO2-Emissionen verringern, indem er einem Emissionshotspot das CO2 abfängt bzw. abfangen lässt und dann dieses CO2 unter enormem Druck verflüssigt wird. Anschließend wird diese Flüssigkeit dann in Tankschiffen nach Colesnes gebracht und von dort über die bestehenden Pipeline-Systeme in die leeren Öl- und Gasfelder von Equinor gepumpt. Kommen wir nun zu der Bewertung des Geschäftsmodells, CO2 aufzufangen und innerhalb von leeren Gas- und Erdölfeldern zu speichern. Unter dem Denkmantel Northern Lights hat Equinor zusammen mit zwei weiteren großen Öl- bzw. Gasunternehmen in die beschriebene Technologie investiert. Bereits erste Kunden sind gefunden und bis 2035 soll möglich gemacht werden, dass bis zu 30 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespeist werden können. Equinor forscht bereits seit 20 Jahren an der Technologie hat bereits in Pilotprojekten nachweisen können, dass der Prozess der Rückführung von CO2 und Speicherung von CO2 nach der beschriebenen Methode funktioniert. Dennoch lassen sich auch Risiken bzw. Zweifel an dem wirtschaftlichen Erfolg der Technologie äußern. Hauptrisiko sind natürlich die Kosten, welche bis dato noch sehr hoch sind, nur wenn man durch die Skalierung und Ausreifung der Technologie in Zukunft die Kosten senken kann oder aber die Steuern auf CO2 bzw. die Preise von CO2-Emissionszertifikaten in Zukunft sehr hoch sein werden, wird sich das Geschäftsmodell wirklich rentieren können. Als Fazit lässt sich also sagen, dass Equinoa als Vorreiter der Technologie und Investor entweder einen extrem erfolgreichen Geschäftszweig aufbauen wird oder aber die Technologie aus Kostengründen schlussendlich womöglich doch nicht trag tragfähig äh, oder salonfähig sein wird bzw. keinen wirtschaftlichen Erfolg darstellen wird. Doch auch wenn das Vorhaben zur Rückführung und Speicherung von CO2 scheitern sollte, stellt sich die Frage, ob ein Westman in nur nicht trotzdem attraktiv ist angesichts der langfristig knapper werdenden fossilen Rohstoffen und der hohen Nachfrage nach Gas, insbesondere ja jetzt durch den Ukraine-Russland-Konflikt innerhalb von Europa. Gemäß Equinor sollen zwischen 2022 und 2026 insgesamt über 40 Milliarden US-Dollar an Free Cashflow durch Erdöl und Erdgas erwirtschaftet werden. Ob sich diese Schätzung bewahrheitet, wird natürlich insbesondere von den Rohstoffpreisen abhängen. Neben der Förderung von Erdöl und Erdgas verdient Equinor sein Geld ebenfalls mit erneuerbaren Energien und plant diesen Bereich langfristig auszubauen. Alles in allem lässt sich sagen, dass das Geschäftsmodell zwar hauptsächlich durch die Förderung von Erdöl und Erdgas erzielt wird, das Unternehmen aber zunehmend auf eine Diversifikation im Bereich der Energiewirtschaft setzt und zunehmend darauf setzt, zu einem Unternehmen zu werden, welches Techniken und Lösungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei der Energieversorgung entwickelt und bereitstellt. Schaut man sich die fundamentale Entwicklung von Equinor an, so lässt sich anhand der Ergebnisvolatilität nochmals erkennen, wie preisabhängig das Geschäftsmodell derzeit noch ist. Im letzten Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 146 Milliarden US-Dollar, einen Gewinn in absoluter Höhe von 24,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 7,65 US-Dollar pro Aktie. Der absolute Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um über 700 Prozent, was unter anderem damit zu erklären ist, dass im Vorjahr Corona-bedingt noch eine gedämpfte Nachfragelage vorhanden war. Und mit Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs Anfang dieses Jahres bzw. des Jahres 2022, wir haben ja jetzt schon 2023, das vergesse ich immer noch wieder, Anfang dieses letzten Jahres meine ich, die Öl- und Gaspreise ja bekanntlich deutlich angestiegen sind, insbesondere im Euroraum, welcher der Hauptabnahmemarkt von Equinor ist. Wie für Öl- und Erdgasunternehmen Typisch schüttet Equinor ebenfalls eine Dividende im Rahmen einer gesunden Dividendenpolitik aus, welche in den vergangenen Jahren allerdings sehr instabil bzw. volatil war, was unter anderem auch wieder mit, den, mit der Abhängigkeit zu den Rohstoffpreisen zusammenhängt. Betrachtet man die Bilanz, so lässt sich ein positives Fazit ziehen. Das Unternehmen hat ein gutes Credit Rating und mit dem norwegischen Staat als Mehrheitsaktionär mit 67 ist natürlich ein impliziter Insolvenzschutz geboten, zumal Equinor über 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, wovon natürlich ein Teil aus Norwegen kommt. Das Unternehmen hat genug liquide Mittel und auch der Verschuldungsgrad konnte zuletzt konstant gehalten werden oder sogar leicht reduziert werden. Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Vermögenswerte übersteigen jeweils deutlich die kurzfristigen bzw. langfristigen Verbindlichkeiten. Ja, kommen wir jetzt zum großen Finale der abschließenden Bewertung. In meinen Augen ist die Aktie für Dividendeninvestoren eine interessante Anlagemöglichkeit. Das Unternehmen orientiert sich zudem langfristig in Richtung erneuerbare Energien und hat beispielsweise mit dem deutschen Energiekonzern AirW auch eine strategische Ko Kooperation hinsichtlich einer Wasserstoffwirtschaft vereinbart. Zu bemängeln bzw. als Risikofaktor ist natürlich die Abhängigkeit zur Öl- und Gaspreisentwicklung zu nennen. Dividendeninvestoren sollten ebenfalls die damit in Verbindung stehende Instabilität der Dividende berücksichtigen. Kurzfristig betrachtet hat das Unternehmen durch die geopolitisch bedingte Weltmarktlage von Gas und Erdöl ihre Profite massiv erhöhen können. Vermutlich auch deshalb wurden von Insidern innerhalb der letzten drei Monate Aktien zugekauft. Ja, Beim derzeitigen Aktienkurs ist dieser kurzfristig positive Effekt äh, des Russland-Ukraine Konflikt ist und der Weltmarktlage allerdings vermutlich auch schon größtenteils oder sogar gänzlich eingepreist. Teuer ist die Aktie derzeit dennoch nicht, allerdings sollte man kurzfristig keine allzu hohen Kursrenditen mehr erwarten. Langfristige Anleger sollten aus meiner Sicht noch versuchen, Informationen darüber zu erlangen, wie groß die Erdöl- und Erdgasvorräte von Equinor noch sind. Und die Analysten sind bei der Aktie gespalten und empfehlen im Durchschnitt die Aktie zu halten. Auch ich persönlich würde die Aktie zum derzeitigen Kursstand nur in Tranchen kaufen, Dabei kurzfristigen Rückgang des Erdöl- und Erdgaspreises die Aktie sicherlich mit Abschlag zu haben ist. Und wie immer gilt, das hier ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Jeder Zuschauer ist selbstverantwortlich und ich übernehme keine Haftung für die dargelegten Informationen. Im Allgemeinen ist ein Sparplan in einem globalen ETF weniger risikoreich. Und in dem Sinne, macht's gut, lasst ein Abo da, bleibt gesund.